Hey Leute, willkommen zurück zu Call of Duty, Ghosts, Folge 5 ist das jetzt. Äh Fuck. Ja, das ist wieder meine Schuld, die wurden entdeckt, weil ich gucken wollte. Das war nicht der Hügel, den wir runter sollten. Alles klar, ich bleib zurück. Okay, das war NICHT meine Schuld also. Ja, wir sind unterwegs. Nur kein Stress. Ich mein... Ist ja ein Sonntagsspaziergang hier, den wir gerade durchziehen. Ohne Probleme. cool Norad konnte bestätigen die in Yucatan gestattete Rakete hat die USA nicht getroffen aber was denn dann? ganz genau das sollt ihr Jungs herausfinden der Präsident hat Operation Uhrwerk autorisiert ein Angriff auf eine Föderationsanlage in den Anden könnte die Antwort geben werdet die Anlage infiltrieren und alle Infos über ihr Raketenprogramm holen. Das ist mit unserem alten Freund Rock. Er wird uns nicht in Ruhe lassen. Rocks Zeit wird kommen. Aber jetzt hat Uhrwerk Priorität. Und laut dem Wiki ist Project Clockwork, also Uhrwerk. Kapitel 10. Ich gucke nicht voraus, welche Kapitel laufen, sondern ich habe eine Liste mit allen Kapiteln, die es gibt. Und ich bin von, un von oben nach unten durch, ab Kapitel 1, 2, 3, 4, dann habe ich äh, die Gejagten, The Haunted gefunden und wusste, ja, also bin ich jetzt in Kapitel 9. Und ich habe nicht vorausgeschaut, wie die anderen Kapitel heißen natürlich, also nebenbei. Aber ja, ich weiß jetzt auf jeden Fall, dass ich in Kapitel 10 von insgesamt 18 doch bin. Das weiß ich, 18 Kapitel gibt's. Also wir haben gut die Hälfte gespielt, für mich ist es jetzt momentan die letzte Folge, ich weiß nicht, ob ich nachher noch aufnehme oder ein anderes Mal. Das einzige was ich weiß, ist, dass ich jetzt angefangen habe, Black Ops 2 hochzuladen erst. Ja, okay, das stimmt. Logan, linke Seite, Bring Bringe ich die Leiche weg. Hm. Wo gehabt. Ach so, die Du hast den Fahrer. Nada. Was ist auch Torizal? Dann ist der Luis. Identifikation. Fahrwärm. Raus mit denen und dann rein. Uns bleiben 30. Tasche. Alle rein, los jetzt! Da muss ich schon. Okay. Ah, ich glaube ja nicht so dran. Hat ja bis jetzt immer alles gut funktioniert. Und der wird auch nicht auffallen. Aber na gut, wir probieren es mal. Eine Minute haben wir, um reinzukommen. Hätte ich mir jetzt nach links stellen können, dann wäre es nicht so hm, auffällig in der Mitte gestanden. Wir müssen so hier hinfahren noch so. Aber wir können natürlich nicht rennen. Im seht ihr, er zieht automatisch nach, sobald ein Feind im Visier ist. Und das, obwohl ich die äh, Zielhilfe deaktiviert habe. Jetzt wird's ein bisschen interessant. Okay, wir können die Cam nicht kaputt machen. Okay. Ich hab's. Sobald der Strom angeht, hören und sehen wir mit. Starte statisches Test. Signal bestellt. Wir sind wirklich nicht weit so. 30 Sekunden geht er wieder an. Müssen wir bis dahin draußen sein? Was ist denn das für ein Teil? Achso, das sieht genau durch die durch die ähm, Stahldings durch. Okay, ich darf nicht in die Vault Line reinbauen. Ich glaube, das ist das Problem. So. Oh ich dachte, die gucken so doof, ich mache mal nichts. Ja vielleicht nicht lang gut gegangen, aber es hat mich dafür interessiert. Hinten ist niemand mehr. Da sind noch zwei. Mehr als zwei. Ganz viele äh, Professoren, so wie es aussieht. Oder Doktoren, oder was auch immer das für Titel dann alle haben. Ja, Kollege, dein ich habe gerade deinen Kumpel erschossen. Jetzt sollst du doch reagieren. Aber ich würde wahrscheinlich auch blöd gucken, wenn da plötzlich mal so ein Raum gesprengt wird. Oder so eine fette Tür. Als wir in Modern Warfare wir, äh, das Labor gestürmt haben, wo die vielen Affen drin waren. Da gab es doch auch Unmengen an, äh, an Doktoren oder so. Und ja, die kommen wir ja natürlich alle töten mit den Affen zusammen. Nur habe ich dann die Affen überleben lassen. Ich hätte sie ja persönlich noch befreit, aber. Und jetzt wird's kalt. Super. Ist es gut oder nicht? Das kommt mir bekannt. haben sie das nicht noch weitergezogen und sind weggegangen? das wäre doch jetzt voll einfach gewesen so ja, wir kommen äh wir helfen euch und dann einfach in dieselbe Richtung weil wir müssen ja in dieselbe Richtung das wäre doch so gar nicht wirklich aufgefallen momentan oder haben wir noch was vor ne ich glaube wir müssen nur noch raus hier eigentlich Eine Sniper mit Schalldämpfer. Okay. Na klar, so bin ich immer. Oh, ich wollte ihn erschießen. Legt alle auf der Kommandoplattform die Taschen ab. Okay, das ist ein Tower Defense, sowas in dem Stil. Tränengas. Da mal eine hin, da mal eine und da mal eine und darunter noch. Hab ich den Minen. Ja, ich hab genug Minen anscheinend. Ah, jetzt habe ich keine Minen mehr. Cool. Ah, da hinten war noch was, was ich ausprobieren wollte. Weil die sind das andere... Ah, ja, das sind andere... Ah ja, das sind Claymores jetzt. Cool. Das ist okay den kann ich ja noch mehr machen da noch eine hin ich verteile jetzt einfach mal die waffen ich, wahrscheinlich werden drei viertel der waffen einfach nie aktiviert werden ich kann noch mehr minen ja nee wir lassen das jetzt. ich nehme die minen mal mit Boah, wow, die hat den ekligsten Knockback. Ich soll vielleicht die ohne Schalldämpfer nehmen lassen. schon geil, dass ich einfach mal die Hälfte durchbekomme, ohne dass jemand auftaucht. Ach so, das sind nur Shockclaymores, die sterben gar nicht dran. Schuld an Frauen. Weiß nix. Dann noch zwei, drei Minen hin. Ich dachte, die kommen vielleicht auch von hier hinten, deswegen habe ich da mal abgeschirmt. Aber Ich glaube... Ach so, das ist einfach nur, wenn da jemand drauf steht, dann macht die eine Rave Party. Oh ja, ich zeige mal Rave Party, ich weiß. Oder okay so Zeug. Nein, ich bin tot. Ach, oh, so knapp vorm Ziel bin ich noch gestorben. Natürlich. Ach, alles nochmal von vorne. Schnapp dir Minen aus den Taschen. Sie verfolgen uns über die große Rampe. Du hast 30 Sekunden die Verteidigung. Jetzt mal hier hin. Und hier hin. Und hier hin. Da eine Mine. Da eine Mine. Achso, vielleicht kommt sie deswegen nicht. Ne ne, hier taucht noch keiner auf. Die geben mir Vorbereitungszeit. Deswegen. Tränengas habe ich auch, das ist cool. Ich frage mich, ob die Namen irgendwas bedeuten, um rechts die File Names. Ja, ich brauche eine richtige jetzt wieder nicht die mit dem Schalldämpfer. Gut, die Hälfte haben wir schon wieder. Wow, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck. Puh, der hat mich jetzt erschreckt. Nein! Ah, oh, komm, du bist ein Wichser. Fuck. Alles mitnehmen. Da oben sind ja auch noch Durchgänge. Ist einfach alles voll mit Minen. Haben wir hier zweimal eine Flamer hin. Mal hier und eine hier direkt nochmal. Dasselbe da drüben. mit einfach alles voll mit minen da unten noch eine mine hin Ich weiß, ich bin dran. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Oh. ich jetzt hier drin einfach campen würde das theoretisch funktionieren dass ich einfach hier bin und die abfange, die zu nahe kommen ich glaube das funktioniert es ist glaube ich die größte arschloch taktik aber sie funktioniert Nett, dass die mir noch war. Ja, gut. Ich muss hier kurz raus. Ja, okay. Das Problem ist, ich habe jetzt keine Muni mehr, ne? Das heißt, hinter uns sind noch welche. Ja, okay, das war jetzt nicht das Intelligenteste. Merke ich. Nein, hinter uns sind niemand. Hier ist das Problem. alles nachladen ich weiß es geht mit der waffe recht lang jetzt habe ich die abgelegt ach so ich kann die nur als aktive haben Ich glaube, ich habe Tränen, aber ist okay. Warte mal, also, wenn ich jetzt eine Waffe wechsle, dann. Ne, okay, ich habe sie noch. Okay, dann war das vorhin ein Missklick, den ich gemacht habe. Keinem vorne mit Kabelbindern. Cool! Was muss ich denn hier machen? Hips. Wir gehen auf dem gleichen Weg wieder raus. Waffen runter, aber schussbereit. Machen wir uns bereit. Bein, hilf Hinken. Erst schießen, wenn du dir den Weg rauskämpfen willst. Wollen wir mal. Necesitamos, Necesitamos más hombres. Vamos, señor. Ich kann nicht rennen, ich funkke nur. Ah jetzt nicht mehr. Ich dachte schon, da will was durchgeben. Eine Wanze. Haben Sie. Oh, der ist nicht ganz so süß. Ist auch cool, aber nicht ganz so süß wie mein Brownie. Jetzt pfeift es dann gleich. Wollte gerade sagen, als ob der die Waffen nicht erkennt, weißt du? Ne? Sie enthalten Opferprognosen. Opferprognosen für Städte überall in den USA. leader, Lexington, Chicago. Okay, wir verlassen gerade die Basis. Erfüllung. Äh, Haltet durch. Evakuierung in zwei Minuten. Sie kontrollieren die Wagen. Spielen wir mit. Halt an, aber sei bereit. Halt! <lacht> Was ist da? Wir haben die Begriffe. Wir haben die Begriffe. Wir haben die Begriffe okay, das war nichts mit rausschleichen. Also, ob das jetzt ein Problem gewesen wäre, die Maske abzuziehen, hätte ich gesagt. Verstehe ich jetzt nicht ganz. Okay, ich habe keinen MG auf diesem Teil, obwohl ich ein MG drauf habe. Ich spiele nur mit dem Granatwerfer. Was so gesehen voll okay ist. Okay, ich kann das auf Autoschuss machen. Boah, das habe ich jetzt richtig hart betrachtet. Versenken sie acht Fahrzeuge. Oh, ich habe schon acht in Eis versenkt. Ups. Finde ich schick. Macht Spaß. Und rechts kommen noch mehr. ja Jawoll. Okay, ich glaube, das ist nicht mehr so schwer hier. Die im Eis zu versenken. Als ob. Als ob wir auf einem fucking U-Boot stehen jetzt. Klar. Keine Scheiße. Und wo kommt denn das Wasser? Sir, sie sind an Bord. Haben die Daten irgendwas ergeben? Ja. Das Raketenprogramm der Föderation wird in einer Fabrik am Hafen von Rio entwickelt. Diese Küstenlinie wird von der dritten Flotte abgeriegelt. Deshalb gehen wir nach Süden. Wir starten ein Ablenkungsmanöver bei Ihrer Atlas-Bohrinsel im Herzen der Dreckstraße. Es ist ziemlich weit im Feindgebiet. Wieso sollen wir sie jetzt einnehmen? Atlas produziert genug Treibstoff, um die Föderation für Jahre zu versorgen. Und wir wollen Atlas nicht einnehmen, sondern versenken. Wir sind in Position. Ebenso. Das Bild kommt. Die letzte Patrouille nähert sich. Verstanden. Sind das alle... Sind das nur unsere Drohnen jetzt? Ja, das wäre so ein bisschen auffällig. das verschiebe ich jetzt doch auf die nächste Folge, weil ich muss langsam loszeitlich. Das heißt, nach den ganzen Überfolgen letztes mal, gibt es dann ein bisschen kürzere, nächstes Mal gibt es dann wieder länger. Weil ich glaube, ich kann das verkraften, ist klar. Ja, ich bedanke mich für's Zuschauen. auf euch es gefallen. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Mein Name ist Adrian, alles Pop mit Zucker. Cheerio!